Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Achtung, Achtung, hier ist der Gleichsatzkanal. Sie erleben soeben die 34. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik. Am Apparat äh, Werner Petschko. Ich werde Sie durch diesen Reigen der vielfältigsten Beiträge zum Thema mit meiner Erläuterung in einen Zusammenhang versetzen und Sie auf das nächste Level Ihres Bewusstseins heben. Zeuge äh, in Sachen äh, freundlichere Umwelt ist hier Otto Willmann aus seinem Werk äh, »Der Nominalismus der Sophisten« zum zweiten beziehungsweise dritten Mal zitiert, äh, mit folgendem »Die Dispute der Sophisten drehten sich nur um Worte.« Nein, muss ich da sagen, nein, da waren wir doch schon, nein, da waren wir nicht. Ich bitte um Verzweiflung, ich stelle gerade eine gewisse Irritation fest, es kann jetzt auch sein, dass dieses Zitat schon in einer der früheren Besprechungen in der Reihe Objektivität oder Skepsis besprochen wurden. egal, also hier nochmal in dieser Folge, die Dispute der Sophisten treten sich nur um Worte und wenn bei einer ernsten Debatte der Gedanke das Maß der Worte ist, so war bei ihnen das, Wort, das Maß des Gedankens. Also das ist jetzt mit Sicherheit schon mal passiert. Und jetzt nehme ich mir die Zeit, ähm, um, das war die falsche Richtung. Um hier nochmal die Datei zu durchsuchen. Das Stichwort heißt ähm, Dispute auf der Nummer 176. Und das war's. Tja, Leute, dann äh, werde ich wohl in der Postproduction hier was rausschneiden müssen. Oder auch nicht. Fest steht jedenfalls, dass bei mir ein... Äh, sogenanntes Déjà-vu-Erlebnis äh, gerade stattfindet, Deswegen äh, habe ich das auch dann, doch, das habe ich besprochen, Nomoi, äh, Sache der Einsetzung, Willkürliche Formen, das gibt es doch nicht. Dann habe ich die Nomoi, äh, Sache des Gesetzes, äh, ganz klar, ganz klar, dann habe ich hier versehentlich äh, die Womit es äh, beim nächsten Mal weitergeht. Äh, falsch gekennzeichnet. Es geht weiter mit der Nummer 177. Ja, ja, ja, ja, ja. Diesen hier, äh, er wird auch gleich erledigt und dann geht es wieder zurück. So, jetzt geht's aber wirklich los. Man ist berechtigt, die Sophisten wegen ihrer Leugnung eines den Worten und Namen objektiv zugrunde liegenden gedanklichen Inhaltes als die ersten Vertreter des Nominalismus zu bezeichnen. Gewöhnlich gelten die Stoiker, Stoiker, wie man in Hamburg zu sagen pflegt, als solche als solche, da sie die Allgemeinbegriffe für bloße Namen, denen in der Außenwelt nichts entspricht, erklärten. Das Wesentliche des Nominalismus ist aber nicht die Leugnung der objektiven Geltung der Allgemeinbegriffe, sondern die des objektiven Korrelats des Gedankens überhaupt, die Beschränkung des Gedanklichen auf die psychische Tätigkeit. Welche im Namen ihm, im Namen, im Namen ihren Stempel aufdrücken. Also, es ist eigentlich leicht verständlich, was hier gesagt ist, aber ich werde das trotzdem noch etwas breiter treten, um auch noch eventuelle Zweifler aus dem objektivistischen Irrglauben zu erlösen. Also. Die Sophisten wegen ihrer eines der Worten und Namen objektiv zugrunde liegenden Gedankeninhalts äh, bezeichnet. Also äh, dass dem gedanklichen Inhalt etwas objektiv zugrunde liegendes äh, äh, etwas objektiv zugrunde liegt, dem gedanklichen Inhalt etwas objektiv zugrunde liegt. Haben die, laut Willmann, die Sophisten geleugnet? Äh, dann äh, die Stoiker ähm, haben erklärt, dass die Allgemeinbegriffe bloße Namen sind, denen in der Außenwelt nichts entspricht. ja. Äh Nichts entspricht, das ist jetzt, äh, gefällt mir jetzt auch in dem Sinn nicht, weil es ist ja irgendetwas da, es ist nur die Bezeichnung, eine irrtümliche, also die, der, der, der, der Glaube, dass damit etwas erkannt ist, wäre, ist ein Irrtum, also objektiv erkannt wird, ist ein Irrtum. In subjektiver Hinsicht funktioniert das Ganze ja. Die Leute glauben, mit einem Begriff irgendwas äh, bezeichnet zu haben und verhalten sich dementsprechend. Und am Ende des Tages oder von mir aus äh, in der Mitte des Lebens, dann als äh, Midlife-Crisis, äh, wird dann die Rechnung aufgemacht, ob äh, denn wirklich... Äh, das Weltbild, das man bisher pflegte, so zutreffend ist. Oder dann am Ende des Lebens muss man sich fragen, ja, hab ich denn, war ich denn mein ganzes Leben lang im Irrtum und nur geglaubt, dass alles der Normalität entspricht und seinem <lacht> richtigen Gang geht? Das Wesentliche des Nominalismus ist aber, so will man nicht, die Leugnung der objektiven Geltung der Allgemeinbegriffe, sondern die des objektiven Korrelats des Gedankens überhaupt. Also nicht nur wie im ersten Punkt angesprochen, das objektive Korrelat ist, wird geleugnet, sondern die... Die, die Leugnung des objektiven Korrelats überhaupt, also in, in jedem Denken. Es gibt einfach kein objektives, allgemeingültiges, logisch allgemeingültiges, auf einem Erkenntnisweg allgemeingültiges Korrelat dieser Gedanken sondern nur eine psychische Tätigkeit, eine Intention, ein Wollen, die welche Namen benutzt, Worte benutzt und sie dann in einer entsprechenden psychischen Bedeutung, in einer, in einer Wertvorstellung, in einem Werturteil verwendet, so wie das auch vom Gleichsatz hier auf diesem Kanal von meiner Wenigkeit und äh, den zahlreichen nicht vorhandenen Flohvollern äh, so behauptet wird. Das ist die Geschichte, die Leute äh, interpretieren ihre Begriffe auf eine bestimmte Art und Weise. Manche übernehmen da Definitionen, die in irgendwelchen Lexika angeboten werden, andere äh, verwenden so etwas weniger und benutzen Fernsehserien, um ihre Verhaltensmuster ähm, auszubilden, ähm, wie auch immer. Auf alle Fälle gibt es kein logisch allgemeingültiges Korrelat zu diesen Gedanken. Ähm, und ich kann die Angsthasen äh, unter äh, meinem Publikum äh, jetzt schon äh, bewahren, davor äh, allzu, äh, in, äh, allzu chaotische Verhältnisse zu befürchten, äh, denn die Allgemeinheit bleibt dennoch erhalten, aber eben als moralischer Begriff und zwar in Form einer allgemeingültigen, überindividuellen Regelung des gesellschaftlichen Lebens durch äh, Wertvorstellungen. Ähm, klassisch wurde das als, als Moral äh, bezeichnet. Äh, wichtig ist jedoch, dass äh, diese Wertordnungen, die dann dafür sorgen, dass äh, Interessenkonflikte, äh, wie jetzt auch, geregelt werden, durch eine überindividuelle Instanz, ob das jetzt äh, äh, Jurisprudenz ist oder in einer Familie, eine gewisse Atmosphäre der gegenseitigen Anerkennung, äh, da die Verhaltensmuster ausbildet, um diese Formulierung nochmal zu gebrauchen, das spielt keine Rolle. Diese Art von Allgemeinheit wird es immer geben und ist meines Erachtens auch notwendig, um Konflikte, Machtinteressen zu lösen, regeln und das ist aber schon alles. Das war es dann aber auch schon mit dieser Allgemeinheit, die Bisherige äh, pfiffige Variante, möchte ich mal sagen, alle Leute glauben zu machen, dass so etwas wie ein, eine allgemeingültige Theorie möglich wäre, aufgrund logischer äh, Wortkünste, äh, das äh, wird. Äh, muss geleugnet werden, ist nicht akzeptabel, ist eine Form des geistigen Schwindels, wenn man so will, eine Art geistiger Gewalt, mit der naive Gemüter über den Tisch, übers Ohr gehauen werden und wie auch immer diese Formulierungen sind, wenn jemand übervorteilt wird und damit ist jetzt Schluss und muss jetzt Schluss sein. So, es geht weiter zur nächsten Abteilung, beziehungsweise die Abteilung Nominalismus ist weiter in Betrieb. Dieses Mal Hugo Spitzer, Nominalismus und Realismus, aus dem guten alten Leipzig des Jahres 1876. Dort heißt es... Mit den Worten Nominalismus und Realismus werden zwei entgegengesetzte Vorstellungsweisen über das Verhältnis der Begriffe zu den individuellen Dingen einerseits und dem Intellekt andererseits bezeichnet deren Gegensatz sich durch die ganze Geschichte der Philosophie hindurchzieht. Der Realismus lässt die Begriffe vor den Dingen bestehen. Universalia anterem fasst sie somit ihrer Abgezogenheit von den Individuen, an denen sie zur Erscheinung kommt, als reale, außerhalb des Intellekts existierende Wesenheiten auf. Universalia sunt extra intellectum also Universalien, die äh, außerhalb des Verstandes existieren. Während der Nominalismus diese im Unterschied von den einzelnen Dingen gedachten Universalien für, eine Subjek für ein subjektives Gebilde muss das heißen, idea non habet aliquid rei, äh, bloße Namen. Nomina oder Flatus vocis erklärt, Also bloße, bloße Namen, nomina oder flatus voces, ähm, Hauch äh, der, der Stimme oder, oder Flatulenzen äh, der Rede möchte man äh, übersetzen äh, angesichts äh, des Geschwätzes, äh, das vielerlei mittels Sprache den Eigentümer wechselt. Äh, Nochmal von vorn, zwei entgegengesetzte Vorstellungsweisen, Verhältnis der Begriffe zu den individuellen Dingen, also das ist überhaupt die Geschichte, das äh, erkenntnistheoretische Geschichte, dass die, das Verhältnis der äh, Begriffe zu den Dingen thematisiert wird. Das ist in den normalen, natürlichen äh, Naturburschen, möchte man sagen, und äh, derlei Konsorten, ist das kein, kein Thema. Denn ähm, äh, da werden Begriffe und Dinge ganz problemlos miteinander identifiziert aufgrund einer... Äh, wie auch immer gearteten Erfahrung dadurch, dass jemand die Sprache lernt oder dass dadurch, dass einem jemand sagt, dieses oder jenes heißt so und so und man erfährt dann im Laufe der Jahre den Gebrauch durch sein alltägliches Leben, alltägliche Praxis und was dabei aber nicht passiert ist, dass dieses Verhältnis der Begriffe zu den Dingen thematisiert wird. Das ist für die na, äh, natürlichen Gemüter kein Thema. Und so funktioniert der äh, 0815 Otto Normalverbraucher Durchschnittsverstand dass dieses Verhältnis der Begriffe zu den Dingen kein Thema ist. Und jetzt kann sich jeder in, in diesem Zuschauerkreis die Frage stellen, inwieweit ihm das Verhältnis der Begriffe zu den Dingen ein Problem ist. Und wahrscheinlich äh, gehe ich mal davon aus, wer sich hier für diese Thematik interessiert, für derlei Trilogien wie äh, hier die auf dem Gleichsatzkanal äh, für den ist es mit Sicherheit äh, ein Thema sonst würden sie nicht hier sein. Andere die die jetzt nur von meiner lockeren Art, die durch Zufall jetzt hier drauf gestoßen sind und äh, durch meine lockere Art äh, eingenommen wurden, länger äh, zu verweilen, mag das, äh, bei denen mag das jetzt nicht der Fall sein. Äh, und genau für diejenigen wiederhole ich jetzt nochmal äh, das Thema, äh, um ein größeres Bewusstsein zu schaffen, einen ein, ein, ein Sieben-Meilen-Schritt, äh, könnte man sagen, in, in in der Entwickl Entwicklung eines äh, sogenannten Bewusstseins ist äh, die, äh, die Aufmerksamkeit darauf, dass sich Begriff und Ding ineinander zu einem bestimmten Verhältnis äh, befinden und allein die Verhältnis äh, in, ins Verhältnis äh, Setzung äh, bringt dann notwendigerweise, wenn jetzt jemand nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, äh, weitere Fragen an den Tag, äh, mit denen dann immer mehr ins Thema eingestiegen wird. Aber nun hier zurück zu äh, Hugo dem Spitzer. Verhältnis der Begriffe zu den individuellen Dingen einerseits und dem Intellekt andererseits, ähm, deren Gegensatz sich durch die ganze Geschichte Philosophie äh, dreht, Realismus fasst die Begriffe vor den Dingen, lässt die äh, Begriffe vor den Dingen bestehen, also es ist zuerst der Begriff, und den wendet man, verwendet man dann auf die Dinge und es ist, ist kein Problem, also identifiziert in der Regel. Was sie somit ihre in ihrer Abgezogenheit, müsste das heißen, von den Individuen, also abstrahiert von der Individualität des einzelnen Geschehens, mit dem es dieses Subjekt zu tun hat, als Allgemeinbegriffe und sieht darin kein Problem, also es bleibt dann bei realen, außerhalb des Intellekts existierenden Wesenheiten, die dann auch objektive Wesenheiten sind durch die Allgemeingültigkeit der Begriffe. Also wie gesagt, wird kein Problem darin gesehen, während der Nominalismus dies im Unterschied von den einzelnen Dingen gedachten Universalen für ein subjektives Gebilde, so wie bei Willmann eben das gedankliche wird auf die psychische Tätigkeit beschränkt. Also es ist in dem, was die Leute alle alles sagen, ob das Wissenschaftler sind, wer auch immer. Es ist immer nur die subjektive Meinung derjenigen und es kann nicht einen Anspruch auf höhere äh, logische Allgemeinheit und damit äh, dem äh, zu folgen und, und beizustimmen äh, erhoben werden. Wenn, dann ist äh, diese Zustimmung erschlichen aufgrund äh, falscher Voraussetzungen oder durch das Unterschlagen gewichtiger äh, Gründe, die dagegen sprechen, durch, durch äh, äh, intellektuelle Gewissenlosigkeit zum Beispiel oder ähnliche Dummheit. Diese, es handelt sich bloß um Sprache und äh, weil diese Sprache unter falschen Voraussetzungen benutzt wird, äh, eben dass äh, dahinter objektiv allgemeingültige äh, Qualitäten, Existenzen stehen, ist diese Sprache zu vergleichen mit Würzen. Äh, ich bin jetzt gespannt, wie das... Äh, YouTube, Google übersetzt im Transkript, aber äh, es dürfte klar sein, was gemeint ist und deswegen schreite ähm, ich äh, jetzt weiter, keine Hugo Spitzer Festspiele, noch äh, zweimal ist der gute Mann mit dabei, mit seinen Beiträgen, äh, sein äh, eine Entschädigung, ist damit dreimal äh, 7 Euro, 21 Euro, abgerechnet wird auf der Verwertungsgesellschaft Kunst und Kultur, äh, ach, da sehe ich gerade, 1876 äh, ist ja nicht mehr entschädigungspflichtig, der gute Mann, das äh, Kopienrecht ist ja erloschen. Mittlerweile. Nun gut, wir hören Hugo Spitzer, Fries. Fries, das heißt, der gute, ein Neukantianer, der versuchte, eine neue Kritik der Vernunft aufzusetzen, nachdem ihm bei Immanuel Kant einige Ungereimtheiten aufgefallen sind. Hat dann auch eine Schule gebildet, die äh, berühmte Fries-Schule. Mit äh, sind die bekanntesten Vertreter, dürfte wohl Leonard Nelson sein, der aufgefallen ist durch seinen Aufsatz oder größere Arbeit, denke ich mal, die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie, allerdings auch wieder sehr Frustrierend möchte ich äh, nicht sagen, aber dennoch enttäuschend, äh, dass nach, nach einigen äh, klug gestellten Fragen in diesem Werk von Nelson dann doch wieder am Ende ein anderer Objektivismus im Blau steht, womit die ganze revolutionäre Kraft äh, der Abschaffung äh, dieses Blödsinns wieder flöten geht. Also, Fries stellt die objektive Realität allgemeiner über die Einzelerscheinung übergreifender und dieselbe bestimmender Prinzipien, als welche die Naturgesetze äh, nicht selten aufgefasst werden, in Abrede. Ihm gilt als Hauptsatz bezüglich der Gelt Gültigkeit der Erkenntnis, dass alle metaphysische Verknüpfung der Existenz der Dinge nach welcher das Allgemeine, der Erklärungsgrund des Besonderen wird, nur durch Abstraktion erscheint und nur Stufen der subjektiven äh, Gültigkeit bezeichnet, ohne von objektiver Bedeutung zu sein. Äh, bei Fries dasselbe Phänomen, ist alles hier wunderbar, aber dann am Ende bleibt die objektivische Wissenschaft und Philosophie und die allgemeingültige Erkenntnis äh, weiter am Leben, anstatt ihm das Genick zu brechen. Äh, interessant hier der Gedanke, dass äh, auch äh, die sogenannten Naturgesetze unter äh, diese, diesen abstraktiven Prozess, die Abstraktionsmethode fallen, wie das bei dem besagten Nomoi schon angedeutet ist, äh, irrtümlich, so spät ist es nicht her, Nomoi eben nicht nur äh, Sache der Setzung, äh, sondern auch des Gesetzes ist damit verbunden, äh, sprich äh, die die Entlarvung der objektivischen Allgemeingültigkeit wirkt somit hinein bis in die Gesetzgebung, nicht nur der wissenschaftlichen, sondern auch der sozialen Gesetzgebung. Aber ich erhalte soeben äh, die Mitteilung, dass meine Zeit für diese Folge 34 abgelaufen ist. Äh, ich wiederhole hier nochmal die äh, Hervorhebung auf die subjektive Gültigkeit, äh, hier bei Spitzer die subjektive Gültigkeit und noch ein Haus weiter zurück, nochmal die psychische Tätigkeit die den Namen, ihren Stempel aufdrückt und das soll es dann auch sein. Also schließe mich dem Ganzen an und äh, umso unbegreiflicher ist es dann, dass äh, aufgrund dieser äh, zutreffenden und mächtigen Analyse keine Konsequenzen daraus abgeleitet werden, die dann dazu führen, einen wesentlichen Umschwung in der Gedankenbildung, nicht nur der Gedankenbildung, sondern auch des Weltbildes und auch der Auffassung von Staat und Gesellschaft und allem würde der Computer Nummer 42, von dem ich mein Bewusstsein eines Planeten, die Formulierung herführe, Bewusstsein, wie ein Planet äh, beanhaltet durch die Galaxis jetzt. Da war das Eingeweihten sicher ein Begriff. Ähm, jetzt aber war es das äh, für dieses Mal äh, mit mehr Aufmerksamkeit äh, für die Markierung des nächsten Mals. Peace. Friede auf Erden und Kampf den Unterdrückern. Out.